Wir sind hier auf dem Verkehrsübungsplatz, sein erstes Mal im Auto überhaupt, also der hat noch nie vorher Auto gefahren, er hatte mal hinten gesessen oder hilfst zum Beifahrersitz. Jetzt sitzt er vorne und das ist ein Verkehrsübungsplatz vom ADAC, hier darf man fahren und üben. Äh, anders lenken, andere auch rumlenken, nicht in den Seitenstreifen, Luca, ich möchte nicht in den Seitenstreifen. Langsam! Was machst du? Nicht so viel Gas geben. Okay. Dann biegst du jetzt links ab. Jetzt Autopilot. Nein, nicht bremsen. Ja. Jetzt sag wir nicht so schisshaft. Ja, tut mir leid. <lacht> okay, ich verstehe, es ist dein Auto so. So, Luca, das war die Stunde Autofahren, Verkehrsübungsplatz. Ja. Und, wie fandest du es? Ich fand es lustig, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, ich muss auch sagen, nach ein paar Minuten hattest du es so ein bisschen raus, ne? Ja. Ja, das waren so ein paar Impressionen von, vom Verkehrsübungsplatz. Mein Sohn, 16 Jahre, fährt das erste Mal Auto und dann gleich Tesla Model Y. Äh, ich fand es total lustig und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.